Hi, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß, ich habe gesagt, ich möchte anderen Content machen, allerdings habe ich vergessen zu sagen, dass ich natürlich hin und wieder dieses Format weiterführen werde. Heute soll es um das Thema Artikel 13 gehen. Eigentlich wollte ich dazu kein Video machen, da schon sehr viele gemacht haben. Doch trotzdem scheinen einige entweder nicht zu begreifen, was Artikel 13 ist, oder recherchieren einfach schlecht für ihre Videos über Artikel 13. Ich möchte nicht sagen, ich würde perfekt recherchieren, doch immerhin tue ich es einigermaßen gründlich. Ich durchforstete YouTube und das Internet außerhalb von YouTube, äh, da ich auf YouTube nicht viel fand außer kleine YouTuber, welche Artikel 13 als Clickbait nutzen oder große YouTuber, welche alle das gleiche sagen. Fangen wir etwas weiter vorne an. Was ist Artikel 13? Artikel 13 sollte eigentlich jeder kennen. Es ist ein EU-Gesetz, welches das Urheberrecht bis zu das Copyright schützen soll. Ich würde das ganze ja auch gerne unterstützen, wäre es nicht dermaßen unüberlegt oder sinnfrei. Aber hey, wie der liebe Axel Voss doch schon sagte. Ja, diese praktische Frage bleibt natürlich immer. Es sind viele Videos zu Artikel 13 hochgeladen worden und viele verbreiten die Panik. YouTube etc. soll komplett gelöscht werden. So auch die Jeff Gamer. Artikel 13 ist nichts anderes als. als keine Ahnung. Es zerstört uns. Es ist die, Das ist der Weltuntergang, kann man so sagen. Facebook wird gelöscht. TikTok wird gelöscht. Man kann nie wieder lustige Sachen anschauen. So wie Instagram. Auch da kann man nichts mehr posten. Auch bei Twitter kann man nichts mehr twittern. Bei Twitch kann man auch nicht mehr streamen. Und insbesondere YouTube wird auch nicht mehr benutzbar sein. Ich muss sagen, natürlich könnte es Missverständnisse geben, da viele einfach erzählen, was ihnen gesagt wurde, ohne jeglichen Beleg. Artikel 13 möchte Uploadfilter als Pflicht einführen, bzw. möchten, dass Seiten wie YouTube, TikTok, Google, Facebook etc. für Urheberrechtsverletzungen aufkommen. Dazu möchten sie die bereits angesprochenen Uploadfilter. Doch was genau müssen die Uploadfilter alles überprüfen? Die Uploadfilter müssten, um perfekt zu funktionieren, Bilder überprüfen, Videos, Audios und sogar Texte. Doch jetzt stellt sich die Frage, wie soll das Ganze funktionieren? Nehmen wir YouTube als Beispiel. YouTube hat bereits einen Uploadfilter. Dieser hat einen Riesen-Wert. Er kostet nämlich ganze 60 Millionen Dollar. Auf Euro umgerechnet wären es 52.926.600 Euro. Und sind wir mal ehrlich, YouTubes Uploadfilter, das sogenannte Content-ID, funktioniert nicht mal annähernd perfekt. Es werden Videos gesperrt, welche laut deutschem Gesetz komplett legal sind. Zum Beispiel das Zitatrecht. Content ID bzw. jeder Upload-Filter bzw. jede KI basiert auf Algorithmen. Das heißt verschiedenen genauen Abläufen. Wie soll die KI bzw. Der Algorithmus der verschiedenen Seiten bitteschön das Ganze schaffen? Man merkt, glaube ich, worauf es entspielt. Großausgaben der Firmen, wenig Sinn. Jetzt kommt aber ein Aber. Viele werden denken, jede Internetseite wäre von der Upload-Filterpflicht betroffen. Das stimmt nur halb. Es gibt drei Ausnahmen von der Upload-Filterpflicht. Ist einer von nicht erfüllt? ist der Uploadfilterpflicht. Die Ausnahmen sind die folgenden. Erstens, die Plattform ist jünger als 3 Jahre alt. Zweitens, der Jahresumsatz beträgt weniger als 10 Millionen Euro und drittens, die Plattform hat weniger als 5 Millionen Nutzer pro Monat. Jetzt könnte eine Seite im Jahr 5000 Euro verdienen, ist aber 4 Jahre alt. Doof gelaufen. Uploadfilterpflicht für diese Seite. Doch jetzt kommt noch ein Punkt bezüglich der Ausnahmen. Selbst wenn die Seite XYZ alle drei Kriterien erfüllt, muss diese jeden, der dort etwas hochlädt, wie Bilder, Texte oder Videos, kontaktieren und eine Lizenz einholen. Das würde heißen, dass wenn YouTube zum Beispiel alle Kriterien erfüllen würde, müsste es bei jedem Inhalt, welcher hochgeladen wird, sich mit dem Kanalinhaber in Kontakt setzen und das wären pf, ungefähr 1,9 Milliarden Nutzer im Monat. Ja, GG. Achso, DJ FunGamer, woher hast du diese Information, oder besser gesagt, was hat das mit Artikel 13 zu tun? Ich lese es mal vor. Sie wollen mehr Steuern einnehmen. Gut für Sie, aber nicht für uns. Zum Beispiel, ich habe ein Bild von Pikachu und veröffentliche es bei Google. Da muss ich Steuern, also Geld, an den Staat sein, aber der, der Pikachu erfunden oder gemalt hat, kriegt das Geld nicht, sondern der Staat. Nach mehrstündigen Suchen habe ich keinen Beitrag dazu gefunden, dass Artikel 13 so etwas machen soll. Ich möchte hier einmal erwähnen, dass ich das nicht mache um DJ Gamer zu beleidigen oder sonstiges. Er dient lediglich als Beispiel. Weiter geht's. Timo Wölken, mein neuer Lieblingspolitiker. Er setzt sich damit wirklich auseinander und erkennt die Probleme. Wenn ich wählen darf, fürcht die SPD mich als Wähler definitiv dazu gewinnen. Ich zeige euch einfach mal einige Ausschnitte aus dem Video von dem Herrn Wölken. Lass mich Entsetzt zurücklässt ist, dass auch in diesem Haus Kolleginnen und Kollegen unterstellen, dass ähm, Unterschriften gegen diese Gesetzgebung vom Bots generiert worden wären. Dass unterstellt wird, dass die jungen Menschen, die sich mit Politik äh, auseinandersetzen, sich instrumentalisieren lassen oder gar nicht existieren. Ähm, es gibt Rechtsanwälte, die sich die Leaks angeguckt haben. Und tatsächlich sagen, dass es die Befürchtung gibt, dass die Regeln, die da jetzt beschlossen werden, dazu führen, dass Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram, Twitter generell in Frage gestellt werden. Und ähm, ich halte diese Plattform für unsere Informationsgesellschaft für essentiell. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Plattform völlig zu ignorieren. Die Befürchtung bei Artikel 11 ist, dass... Seriöse Zeitungen versuchen werden, ihre Lizenzen zu verkaufen, dass die großen Plattformen nicht bereit sein werden, die Lizenz zu erwerben. Große Plattformen aus Newsfeeds verschwinden werden und überbleiben Fake-News-Anbieter, die davon profitieren, dass ihre Inhalte gelesen werden. Wenn wir festschreiben, dass es Ausnahmen gibt, die möglich sein sollen, dann hätten wir auch sagen müssen, wie wir denn sicherstellen wollen, dass diese Ausnahmen eingehalten werden. Dazu schweigt der Text. Zu Upload-Filtern, die ja gestrichen sind, und im Moment fürchtet hier jeder das Wort Upload-Filter wie der Teufel das Weihwasser, steht nichts drin. Aber wenn man sich mit IT-Experten unterhält, sagen sie einem, wir wissen nicht, wie das funktionieren soll. Insofern verlangen wir etwas, was technisch nicht umsetzbar ist, und das ist das größte Problem an dieser Richtung. Ist euch was aufgefallen? Diejenigen, welche dafür sind, eine Zensur zu starten, wissen während welchen seinen Vortrag hält, am Handy... Und daddeln. Jetzt nochmal zu einem etwas kleineren YouTuber. Er heißt Spaffel. Er hat ebenfalls für Artikel 13 recherchiert und folgendes in seinem Video angesprochen. Punkt 1 wäre, YouTube ist die größte Plattform, wenn es um Videos geht, auf der ganzen Welt. Die werden sich auch diese Stellung nicht in Europa nehmen lassen, weil das wird einfach nicht passieren, weil YouTube wird irgendwie einen Weg finden. Da muss ich sagen, du hast recht. YouTube ist groß und soweit ich weiß auch die größte Videoplattform der Welt. Trotzdem können Sie nichts dagegen machen. Sie sitzen schließlich nicht im Parlament und haben dementsprechend auch kein Mitspracherecht, da es sich um ein Gesetz handelt. Sollte ich mich irren, korrigiert mich gerne. Zum Beispiel könnten Sie das machen, dass äh, man zum Beispiel anklickt: Ja, ich übernehme die volle Haftung für die in meinen Videos gezeigten Inhalte. Das würde dann heißen dass man für alles, was man in seinen Videos zeigt, generell verantwortlich gemacht werden kann, rein rechtlich. Es ist eine schöne Idee, nur leider so schon umgesetzt. Es ist Teil der Community-Richtlinien von YouTube, welche jeder, der einen Kanal erstellt hat, zustimmen musste. Ob sie es gelesen haben oder nicht, ist eine andere Sache. Punkt 2. Was ist mit alten Videos? Damit sind bereits hochgeladene Videos Gemeint, die vor Artikel 13 hochgeladen werden. Also, es gibt da im Internet die Theorie in verschiedenen Foren, und zwar dieselbe, dass diese Videos teilweise nochmal gefiltert werden könnten, was aber ein Riesenaufwand wäre und sie dadurch geblockt werden. Das wirklich schlimmst Wahrscheinliche, weswegen auch viele aufgeschrien haben, ist, dass alte Videos gelöscht werden könnten und damit für immer verloren werden, weil. Niemand hat die Macht das zu filtern oder drittens Artikel 13, wenn er überhaupt in Kraft tritt, wäre so gnädig oder das Parlament generell, dass alte Videos die davor online waren ähm, nicht gefiltert werden oder, ähm, wie heißt, gefiltert oder gelöscht werden müssen. Das mit dem Filtersystem für alte Videos habe ich noch gar nicht bedacht. In diesem Aspekt hast du mir wirklich sehr sehr wertvolle Infos gegeben und da muss ich dir nochmal ein paar Props aussprechen. Okay feststeht, dass YouTube etc. nicht abgeschoben werden sollen, sondern Uploadfilter geplant sind. Dies ist aber nicht im Ansatz möglich. Und zu sagen, das machen wir ohne zu wissen wie, ist wirklich nicht der richtige Weg. Was man noch machen kann, um Artikel 13 zu stoppen, ist auf die Artikel 13 Demo zu gehen und die Petition zu unterschreiben. Der Link zur Petition ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und natürlich das Wichtigste, Hoffen. Ich denke, ich brauche erstmal nicht mehr dazu erzählen. Ich kann gerne ein zweites Video dazu machen, sollte der Wunsch bestehen. Bis dahin lasse ich allerdings etwas Zeit vergehen, damit sich auch etwas ändern kann. Ich frage mich nur, warum Menschen, welche vielleicht noch 10-15 Jahre lang leben, über unser Leben bestimmen wollen. Vor allem, ohne einen Plan davon zu haben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Like auf dieses Video. Das würde mich sehr unterstützen. Ich bin für Diskussionen in den Kommentaren jederzeit offen. Teilt das Video gerne, wenn zum Beispiel euer Freund nicht begreift, dass Artikel 13 Typ nicht auslöscht. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Hashtag Save your Internet.